Wie kann man in PSPP Variablen umkodieren? Das funktioniert über das Menü, Transformieren und dann Umkodieren in dieselbe bzw. Umkodieren in andere Variable. Und ich möchte jetzt kurz zeigen, wie man das genau macht. Als erstes öffne ich dafür einen Beispieldatensatz. Dafür gehe ich auf Datei öffnen, Examples, einen der Datensätze auswählen. Ich wähle hier Physiology.sav. Dann sieht man diesen Datensatz hier mit diesen vier Variablen. Und ich möchte jetzt mal die Variable zum Geschlecht hier umkodieren. Bisher ist es so kodiert, dass männlich mit 0 kodiert ist und weiblich mit 1 kodiert. Und das möchte ich jetzt einmal umdrehen. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn man eine Filtervariable erstellen möchte. Schauen Sie auch gerne mein Video zum Thema Filtern an. Also, ich starte hier über das Menü. Transformieren. Und zunächst mal muss ich auswählen, ob ich in, ein, in dieselbe Variable oder in eine andere Variable umkodieren möchte. Und meine Empfehlung ist immer in eine andere Variable umzukodieren, um die Originalvariable nicht zu überschreiben. Jetzt bekommen Sie hier ein Menü, wo Sie jetzt zunächst die Variable auswählen können und hier reinklicken. Dann steht hier bei alt. Und dann kann ich hier das Ganze anklicken und dann sagen, wie die neue Variable heißen soll. Dafür kann ich hier unten unter Ausgangsvariable. Das eintragen. Ich nenne die jetzt mal Sex M für männlich, weil wir ja die 1 dann gleich auf männlich setzen wollen. So, und jetzt kann ich hier auf alte und neue Werte klicken und da bekomme ich jetzt ein Menüfeld, wo ich alle Umkodierungen definieren kann, die innerhalb dieser Variable vorgenommen werden sollen. In diesem Fall hier ist es jetzt ganz simpel, weil ich sage, der Wert 1 in der alten Variable soll in der neuen Variable der Wert 0 werden und dann klicke ich auf hinzufügen und dann sage ich, der Wert 0 in der alten Variable soll in der neuen Variable der Wert 1 sein und hinzufügen. Sie sehen also, hier kommt so eine Liste dann mit allen Umkodierungen, die vorgenommen werden sollen. Schauen wir mal, was man hier noch so machen kann. Man kann auch sagen, dass alle systemdefiniert fehlenden Werte der alten Variable auf einen bestimmten Wert gesetzt werden sollen. Systemdefiniert fehlende Werte sind Werte, wo einfach nichts eingetragen wurde. Matrix, dann System oder Benutzer definiert fehlende Werte. Da werden also alle fehlenden Werte genommen, egal ob man die selber als Benutzer definiert hat oder ob die vom System als fehlend erkannt wurden und kann dann sagen, was mit denen passieren soll in der neuen Variable. Beispielsweise kann man sagen, dass sie in der neuen Variable alle auf System definiert fehlend gesetzt werden sollen oder dass die alten Werte jeweils kopiert werden sollen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Bereiche zu definieren. Sie können also sagen, von einem bestimmten Wert bis zu einem bestimmten Wert soll es auf einen bestimmten Wert in der neuen Variable umkodiert werden. Und bei den Bereichen haben Sie auch noch die Möglichkeit zu sagen, vom kleinsten bis zu einem bestimmten Wert oder von einem bestimmten Wert bis zum größten Wert. Oder Sie können auch sagen, alle anderen Werte, also alles, was bisher noch nicht definiert wurde, soll auf einen bestimmten Wert in der neuen Variable gesetzt werden. Das brauchen wir für dieses Beispiel jetzt alles nicht. Deswegen klicke ich hier auf Weiter. Und dann muss ich hier noch auf Ändern klicken, um auch diesen Namen von der Ausgangsvariable hier oben zu übernehmen. Und sobald hier also jetzt der alte und der neue Name steht und man die alten und neuen Werte definiert hat, kann man das Ganze mit OK ausführen oder, und das ist meine Empfehlung, immer hier auf Einfügen klicken, dann wird das Ganze in die Syntax eingefügt und ich sehe nochmal, wie das als Befehl aussieht. Und zwar ist das der Recode-Befehl und der ist so aufgebaut, dass zunächst die alte Variable genannt wird, dann werden in Klammern die ganzen Umcodierungen aufgelistet, die man im Menü eingegeben hat und dann kommt Into und dann kommt der Name der neuen Variable. Und dann wird das Ganze mit execute ausgeführt. Sie sehen also, dass man hier dann den Befehl weiterverwenden kann, wenn man ihn so in die Syntax einfügt. Ich markiere das jetzt und gehe dann auf Ausführen, Auswahl, sodass jetzt also diese Variable ausgeführt wird. Und dann erscheint die hier unten in der Variablenansicht als fünfte Variable. Und man kann dann auch in der Datenansicht mal gucken, ob die Umkodierung so funktioniert hat, wie man das haben möchte. Ja, alle, die hier in der Variable eine 0 haben, haben hier die 1 bekommen. Und diejenigen, die hier. Die 1 haben haben dann in der neuen Variable die 0 bekommen. Soweit zur Umcodierung von Variablen in PSPP. Viel Erfolg bei der Anwendung.